Ja, guten Tag. Wir freuen uns, dass wir uns heute innovative und kreative Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien vorstellen dürfen. Vielleicht nur kurz zu unserer Person. Wir unterrichten beide an der Praxis Volksschule und auch in der Praxismittelschule in Linz. Wir hängen mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich zusammen und haben dort, äh, sind dort als Lehrende tätig. Gut, dann. Äh, wir haben im Rahmen unseres digitalen Konzepts haben wir uns mit äh, konkreten Praxisbeispielen auseinandergesetzt und die ähm, erprobt und ausprobiert ähm, und jetzt einfach sozusagen das Best-of zusammengestellt an den besten Beispielen, die wir in der letzten Zeit mit unseren Schülerinnen und Schülern umgesetzt haben. Als erstes möchten wir, also zuerst zeigen wir immer die Praxisbeispiele und dann sprechen wir, wie es zur ähm, Erstellung dieser Tools gekommen ist und so weiter. Wir zeigen jetzt als erstes eine Nachrichtensendung, der Europa-News, die wir mit unseren Schülerinnen und Schülern produziert haben. Heute für Sie im Studio Rebecca Beuys und Jasper Mehringer. Hallo, Zeit für eine Quatschung Nachrichten. Heute haben wir das hier für euch vorbereitet. Alle wichtigen Begriffe rund um das Thema Geld. Wissenswertes rund um die Bank von Bankdirektor Oma. Und was ist ein Sparbuch? Wie kann man ohne Bargeld bezahlen? Ähm, was Sie jetzt sehen, ist einfach ein, eine Art Tutorial, wie man es jetzt sozusagen kennt. Und wir haben es jetzt einfach darauf, zu sagen, wir machen es mit den Kindern so, beziehungsweise das ist wirklich auch von den Kindern selbst gemacht. Einfach mit so einem Art Zeichenprogramm und da zeigen wir Ihnen mal, was so ein Ergebnis davon ist. Um ohne Bargeld bezahlen zu können, braucht man ein Konto bei der Bank. Dann kann man darauf Geld einzahlen. Das heißt, man bringt Bargeld zur Bank und gibt es dort ab. Die Bank behält das Geld und vermerkt das in ihrem Computer. Man sagt... Das Geld wird deinem Konto gutgeschrieben. Um aber ein eigenes Konto zu haben, muss man alt genug sein. Wenn ich etwas in einem Geschäft kaufen möchte, kann ich mit meiner Bankomatkarte bezahlen. Nach der Bezahlung ja. ähm, Genau, das war ein kleiner Ausschnitt davon. Ähm, als nächstes würde mir Ihnen jetzt einfach einmal zeigen, sozusagen, wie auch die Kinder die Interviews machen, beziehungsweise wie es jetzt grundsätzlich eigentlich das funktioniert, beziehungsweise wie es eigentlich ausschauen würde mit dem Green Screen. also wie wir das eigentlich hinbekommen, dass dann ist doch ein anderer Hintergrund. Ist. Und ah, ja. Sie sehen dann jetzt einfach einmal, jetzt ja. wird es gleich so abgeschnitten. Können auf verschiedene Weise wie verdienen Banken ihr Geld? Banken können auf verschiedene Weise Geld verdienen. Auf einer Wand kann man Gebühren oder man wechselt Geld in eine andere. Ähm, Sie sehen, das ist eigentlich dasselbe Interview, einfach alles vor einem grünen, sozusagen vor einer grünen Wand. Und Sie können dann einfach ein X-beliebiges Foto, Video als Hintergrund hinzugeben. Und so haben wir unsere ganze Nachrichtensendung dann mit, mit die Kindern produziert. Ähm, Sie sehen dann auch am nächsten Video dann einfach, wie das sozusagen die Studie ausschaut bei den Kindern. Hallo, heute ist, ist es Zeit für Zeitempfehlung nach 2021. Zeit für eine Person nach Heute haben wir für euch das hier vorbereitet. Genau. Und... Na, wir überspringen wir mal gleich. Entschuldigung. Ähm, genau. So schaut sozusagen jetzt grundsätzlich unser kleines Videostudio aus, was wir uns im Keller aufgebaut haben. Ähm, sie sehen, wir haben hinten haben wir sie einfach sozusagen zwei Stative gekauft mit einer Querstrebe, haben einfach einen grünen, einen grünen Stoff bestellt, haben den mit so einer Wäsche großen Wäscheklammern befestigt. Wir haben auch einfach fürs bessere Licht, weil wir halt leider im Keller arbeiten, beziehungsweise was auch manchmal ein Vorteil ist aufgrund von der Ruhe haben wir sie noch ein extra Licht gekauft. Sie sehen, wir haben da vorne, sozusagen für vorne haben wir zweimal so eine Art passives Licht einfach, damit hinten der Kontrast einfach schöner ist. Das heißt, das ist für die Videoprogramm tut sie dann leichter, dass er die Kinder erkennt beziehungsweise dann den virtuellen Hintergrund mit dem Grün. Und wir haben dann sozusagen für von vorne, wo die Kinder beleuchtet werden, haben wir zwei so LED Lampen. Schieben sozusagen gekauft, die auch einfach sozusagen auch ihre Farbe ändern können, weil es manchmal halt einfach lustig. Zum Beispiel, wenn man eine Szene nachstellt, wo sie vielleicht gerade sozusagen von der Polizei gejagt werden oder auf der Flucht sind, dann kann man das mit ein bisschen so ein Blinken machen oder mit ein paar anderen Farben. Das wirkt einfach da manchmal gerecht lustig und denen Kindern gefällt es recht. Ja, ähm, wenn Sie sich das angeschaut haben mit den zwei Kindern vorher gerade, sozusagen bei der Nachrichtensendung, die haben ja ganz brav immer in Richtung Kamera geschaut und haben ja das eigentlich relativ brav sozusagen runtergelesen. Und damit das aber jetzt auch sozusagen so funktioniert, das runterlesen, haben wir Sie auch noch was gekauft, nämlich, na, irgendwas ist drin, ähm einen Teleprompter auf die Art. Also Sie sehen, das ist ein bisschen eine Art eine günstigere Lösung. Es ist ein Gerüst. Da ist der Spiegel. Da hinten sehen Sie mit der Halterung. Da können Sie jetzt zum Beispiel die Videokamera, Ihr Handy hineingeben. Das filmt dann durch den Spiegel durch. Und da unten sehen Sie dann, da liegt das iPad. Und zu dieser Halterung gibt es dann eine eigene App, die ist dann noch kostenlos dazu. Da können Sie dann einfach Ihren Word-Text oder das aus Textdatei einfach importieren. Und das läuft dann wirklich, wie man sozusagen von den Radiosendungen kennt, da ab. Spiegelt sich da, dass Sie das, die Kinder super lesen können. Und von hinten wird automatisch gefilmt. Das heißt, die Kinder müssen das jetzt nicht mehr auswendig runterlesen, beziehungsweise auswendig lernen. Und sie können das da schön runterlesen. Sie können die Schriftgröße einstellen, können aber genauso gut die Geschwindigkeit das heißt, es ist auch eigentlich eine super Leseübung für die Kinder, was ihnen extrem Spaß macht. Ja, ja ähm, die Videoprogramme, die wir verwendet haben, sind einmal das OPS. Das verwenden wir deshalb, weil es ein freies, offenes äh, Videoprogramm ist. Das heißt, es ist kostenlos. Das können Sie die Kinder überall herunterladen, können sie zu Hause verwenden, beziehungsweise können wir auch überall in der Schule einfach verwenden. Ähm, dann haben wir dieses Video-Scribe. Damit haben wir äh, dieses Tutorial mit den Kindern erstellt, beziehungsweise erstellen wir immer die mit den Kindern die ganzen Tutorials mit den Zeichnern. Weil das sind einfach sozusagen schon so vorgefertigte Figuren wie das Haus oder sowas, was Sie gesehen haben. Und das können Sie dann einfach so einstellen in der Geschwindigkeit. Und ist dann wirkt dann eigentlich sehr professionell gleich. Und dann haben wir auch noch iMovie herge hergegeben. Einfach auch deshalb, dass Sie auch sehen, wir haben auch das eine oder andere Video mit diesem Queen Screen auch mit dem iPad gemacht. Das funktioniert völlig unproblematisch mit der App iMovie die sich bereit was ich bereit am Tablet sozusagen befindet und da können sie auch das mit den Kindern jederzeit machen sie brauchen eigentlich nur irgendwo einen grünen Hintergrund und können das dann auch genauso mit dem Tablet machen ja als nächstes würde mir nur kurz sozusagen ein weiteres Video zeigen was wir mit den Kindern mal gemacht haben Oh, Oliven. Am Pfad, du bist ein Dämpfer, Was würde du über den anfangen? Oh, shock reflect about this. <laughs> Nada rassismo, <laughs> nein su rassismus. racismo. rassismo, racismo. rassismus. No rassismus. Ne rassismus. <laughs> Elk -zelik. La rassismus. De Ne rassismus. Nein racismo. rassismus. La ne, ja, das ist. No Rassistant. No Resistance. No to Resist. Ja, ähm, grundsätzlich als Informationen, wie es zu dem Video gekommen wir haben das einfach so gemacht, beziehungsweise das machen wir auch öfter in der Schule. Sie können das sicher auch noch von früher, dass eben auch zum Beispiel so Aufsätze gibt, wo drei, vier Wörter vorgegeben werden oder Gegenstände, die müssen in der Geschichte einfach vorkommen. Und dasselbe war da auch. Da, da glaube ich war es Tablet, Buch und noch irgendwas. Und genau. Und so haben sozusagen die Kinder selber sozusagen die Geschichte geschrieben. Und es war, man merkt dann einfach den Kindern ein Anliegen. Wir haben extrem viele unterschiedliche Sprachen, Länder bei uns an der Schule. Und daher ist einfach dieses Video entstanden bei uns. Was vielleicht nur wichtig ist zu erwähnen, dass wir am Schulanfang bei den Eltern uns immer die Unterschrift einholen, dass die Kinder auch wirklich gefilmt werden dürfen und auch ähm, diverse Videos dann publiziert werden, um einfach sicherzugehen, dass das für alle Eltern in Ordnung ist. Ja, und. Als nächstes würden wir Ihnen jetzt einen kurzen Einblick in unser Schulradio zeigen. Wir haben sozusagen ein eigenes Schulradio, was alle zwei Wochen eine Stunde auf Radio Froh sendet. Radio Froh ist einfach sozusagen in Oberösterreich eine Art ein freies Radio. Da können Sie dann selber einfach Dinge, sozusagen, die Sie gemacht haben, einreichen. Wir haben da einfach am Dienstag immer unseren Fixplatz. Gibt es aber genauso auch in den anderen Bundesländern eine Art freies Radio, wo Sie selber dann mal was einreichen können. Das heißt, es muss auch gar keine Regelmäßigkeit sein. Trotz, diese Radiosender freuen sich auch immer wieder, wenn man denen einfach nur für eine Stunde sozusagen was, ein Programm schickt und das wird dann dort abgespielt und ist dann überall jeden Radio können Sie dann den Sender sozusagen einschalten und hören das. Und das ist natürlich dann ein Riesenerfolg für die Kinder, wenn sie eher eine eigene Radiosendung oder einen eigenen Bericht wirklich im Radio hören können. Schulradiosendung der Europaschule Linz auf Radio Froh, Amen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur heutigen Sendung. Mein Name ist Lukas und heute haben wir besondere Gäste bei uns im Studio. Zwei Mitglieder der oberösterreichischen Top-Band jederzeit. Reinhard Spindelberger und Philipp Riedl. Mit dem Gepäck das aktuelle Album, ob das was wird. Interessantes über diese Band in der nächsten Stunde. Hier auf Big Bang. Viel Spaß. Hallo, ich bin Mr. Ernert. Sie hören die Schulradiosendung Big Bang. Heute enthüllen wir die wahre Geschichte von der Geburt Jesu Christi. Die nun folgenden Tondokumente haben wir direkt von der Whistleblower etwas Sneeden zugespielt bekommen. Wir haben uns an einem geheimen Platz getroffen, irgendwo in Russland. Bei dieser Reise riskierten wir Kopf und Kragen. Trotzdem sind wir an die Informationen gekommen. Hunderte Jahre lagen diese Dokumente verschlossen in den Kellern des Vatikans. Nach den Panama Papers haben wir die Vatikanität, die wir für Sie exklusiv entführen. Zum ersten Mal hören Sie im Radio Originalaufnahmen der Geburt Jesu Christi. Und der ein Zimmermann Josef. Servus, Lärm. Und seine Freundin Maria. Ja, jo, servus! Josef und Maria finden ein einfaches Leben. Leute anzuschauen. Genau. Ähm, und aus Hintergrundwissen einfach, Sie sehen, ähm, sozusagen, das Spektrum geht von einfach, dass man sie versuchen, irgendwelche regionalen Bands einzuladen, mit denen wirklich Interviews zu machen, bis hin zu dem, dass die Kinder sich selber sozusagen Geschichten überlegen mit einfach aktuellen Hintergrund-News. Da war es halt gerade mit den Snowden, und dass man das versuchen einfach mit den Kindern aufzuarbeiten. Bis hin zu auch zu allbekannten Sachen, wie man es vom Ö3 kennt, mit dem Ö3-Mikroman. Auch das haben wir zum Beispiel mal mit den Kindern nachgemacht. Ob Sie kurz Fragen beantworten würden, die danach im Radio ausgestrahlt werden, ist nicht immer einfach. Wenn das noch so junge Reporter, wie wir machen, wird die Sache noch schwerer. Unsere Herausforderung war es, Passanten zu überzeugen, sich den Fragen zu stellen. Es waren nicht alle Leute bereit, bei der Sache mitzumachen. Wir blieben aber hartnäckig und so konnten wir dann doch einige Personen für diesen Spaß gewinnen. Hören Sie selbst. Lieblige Fragen für schlaue Linzer. Grüß hallo. Wir sind vom Radio vor und gestanden eine schulradio und möchten Ihnen dazu eine Frage stellen. Ein Segelflugzeug fliegt von Österreich nach Deutschland. Es stürzt ab und bleibt auf der Grenze liegen. Wer bekommt den Motor? Das ist gut. Alle der Grenze. Okay, Österreich. Ja. Österreich. Österreich, sage ich. Ja. Leider, Leider falsch. falsch. Ein Segelflugzeug hat keinen Motor. <lacht> Richtige Fragen für Grüß Gott, hallo, wir sind von Radio Froh und gestellt deine Schulradiosendung und möchten dazu eine Frage stellen. Einige Monate haben 31 Tage, andere 30 Tage. Wie viele Monate? Ja, um, Na? <lacht> na? Entschuldigung, irgendwie lasst zu mal, jetzt spring, überspringt der gerne Folie. So, wir machen es. Entschuldigung, ich zeige es Ihnen jetzt so einfach schnell. Ähm, genau, Sie sehen, ähm, vom BIS reicht einfach das Spektrum, was wir sozusagen den Kindern herzeigen, einfach. Und ja, das technische Know-how dahinter halt, muss sie eigentlich auch relativ in Grenzen halten die Audioaufnahmen grundsätzlich, was sie jetzt gehört haben, haben die Kinder entweder selber einfach mit ihrem Handy gemacht. Beziehungsweise, wenn wir mal sagen, wir wollten einfach eine bessere Audioqualität haben, haben wir das einfach über ein ganz normales USB-Mikrofon, was sie auch überall zum Kaufen bekommen, verwendet. Was auch die Kinder super einfach verwenden können, weil sie brauchen, jetzt wirklich das Mikrofon, nehmen wenn sie her, brauchen sie nur BM-Commuter anstecken und es funktioniert. Das können sie Ihnen vorstellen eigentlich, wie ein Headset, was jetzt momentan auch zu verwenden, nur halt wirklich mit einer super guten Tonqualität. Ja, Audioprogramme, die wir verwendet haben, war einerseits das Audacity, auch das haben wir einfach verwendet, weil es ein freies Programm ist, was kostenlos wieder ist, wo die Kinder darauf rumarbeiten können, die in der Schule und auch zu Hause. Und Audacity ist wirklich ein sehr, sehr großes Programm. Da muss man wirklich mit den Kindern das zuerst einmal ein bisschen durchspielen, denen die, die ein oder andere Funktion zeigen, weil es wirklich sehr, sehr groß ist und für das das kostenlos ist, eigentlich extrem viel kann. Ähm, und für die App-User, wir haben auch die ein oder andere so Audioaufnahme und Radiosendung über das, über das App gemacht, damit die Kinder einfach auch ein anderes Tonprogramm kennenlernen. Und da haben wir verwendet Logic Pro X. Das ist halt leider, was jetzt halt sozusagen für MacCart halt ist, leider nicht kostenlos, ist aber auch sozusagen auch schon ein professionelles Tonstudio-Gerät, sozusagen Programm. Und da war es uns einfach auch wichtig, dass die Kinder mal auch sowas sozusagen kennenlernen. Und ja, und was halt auch sozusagen wichtig ist, auch für sie einfach einmal noch machen. Es ist natürlich auch die Möglichkeit da, dass Sie zum Beispiel ein Video aufnehmen, das Video auch mit einem externen Audiogerät, zum Beispiel nur mit einem USB-Mikrofon aufnehmen. Und Sie haben dann einfach auch die Möglichkeit, dass Sie Video und Audio sozusagen miteinander verknüpfen. Das heißt, selbst wenn Sie mit Ihrem Handy aufnehmen und da passt die Tonqualität vielleicht nicht so ganz, können Sie das ganz unproblematisch mit Ihrem Audio, mit der Audiospur dann übereinander verknüpfen. Ja. ja, beim Aufbau der Radiosendung haben wir mal zuerst mit den Kindern erhoben, welche Themen sind oder beschäftigen die Kinder gerade gerade, welche Themen sind gerade in den Medien vertreten und welches Thema wäre einfach spannend ähm, als Video- oder als Radiosendung äh, zu vertonen. Wir haben dann Beiträge geschrieben, äh, Interviews, äh, auch natürlich Fragen formuliert und durchgeführt, die Interviews. Wir haben uns einen Einstieg überlegt und auch, wie wir das Video enden wollen oder die Radiosendung, wie es enden soll und uns Gedanken zur Musik gemacht. Dabei ist uns natürlich sehr wichtig, dass die Kinder bereits oder die Jugendlichen äh, darüber informiert sind, dass es urheberrechtlich geschützte Werke gibt und dass man nicht alles frei, was man im Internet verwendet, äh, auch für die eigenen Videos verwenden darf. Und wir haben da mit einer Vielzahl an Websites gearbeitet, die wir jetzt einfach kurz herzeigen wollen. Das sind die Programme, wo wir uns die freie Musik geholt haben wo wirklich eine große Vielfalt angeboten wird und wo man zu jedem Thema oder zu jedem Geräusch, jedem Klang etwas findet. Ähm, ja, grundsätzlich aber auch nur einfach zur Information. Sollten Sie das dann wirklich einmal wollen, dass Sie zum Beispiel bei einem freien Radio ähm, abspielen wollen, also das dem Vorteil zum Beispiel beim Radio Frohen Oberösterreich ist so, Sie dürfen auch kommerzielle Musik, also die nicht GEMA-frei ist, auch abspielen, weil die haben einen Vertrag, wo das dann einfach automatisch, sozusagen eine Gesamtsumme abgerechnet wird. Das heißt, informieren Sie sich vor einfach, aber doch, sozusagen brauchen Sie ihnen dann keine Sorgen machen mit, wann Sie etwas im Radio abspielen wollen. Jetzt zeigen wir nur zum Abschluss noch ein paar Praxisbeispiele her. Wir haben uns auch mit Büchern und E-Books ähm, beschäftigt. Das heißt, die Kinder haben selber E-Books gestaltet und Bücher geschrieben, die man dann vertont und die passenden Geräusche dazu ähm, eingefügt und das Ganze zu einem Gesamtstück zusammengefügt. Sí, vamos por una casa de osos, atrapamos uno grande y no tenemos miedo. Espera, ¿qué es eso? No es el oso? No, pasto. Pasto largo. Ja, auch da haben wir es einfach wieder, sozusagen, unsere ganzen Sprachen, die wir bei uns in der Klasse gehabt haben, haben wir einfach so, sagen, so herzeigen können, so also, sind einfach die Kinder stolz auf die Sprache, die sie selber haben. Und Sie sehen, viele Dinge, die wir machen, sind es halt nicht nur digital, sondern wir versuchen es auch sozusagen auch aus haptisch sozusagen etwas zu gestalten. Und da haben die Kinder wirklich sozusagen das eigene Buch gemacht. Und auf manchen Seiten war dann einfach ein Querpickel dabei, wo wenn man dann sozusagen hingegangen ist, dann entweder dort dann sozusagen das Listening, sozusagen die Audioaufnahme gekommen ist, beziehungsweise wir haben dann die Seiten, die Sie da gestalten haben, dann eben eingescannt und haben dann das dazu dann zum E-Book hinzugegeben. Weiters haben wir, dadurch, dass wir die Praxisschule der Pädagogischen Hochschule sind, haben wir auch immer starke Kooperationen mit der Pädagogischen Hochschule, wo die Kinder in den sogenannten Eisraum gehen können und verschiedene Übungen zum Programmieren durchführen dürfen und auch den Aufbau wirklich schrittweise durchgehen. Wie, geht, wie funktioniert das mit dem Programmieren? und das einfach wirklich kindgerecht aufbereitet bekommen. Und natürlich setzen wir den Inhalt jetzt nicht nur in der pädagogischen Hochschule um, sondern auch unsere Kolleginnen und Kollegen und auch wir setzen das mit unseren Schulklassen ein und um. Und ja, Sie sehen da jetzt einfach sozusagen einen kleinen Zusammenschnitt, wie wir den sozusagen den Aufbau mit dem Programmieren gemacht haben, auf der Vorschule dass das auch einerseits was mit dem analogen wegen zu tun haben, dass das mit dem Algorithmus eben was zu tun hat. Und wir starten halt dann, machen wir den Kindern bewusst, wie ist sozusagen der Aufbau. Da sehen Sie jetzt halt dann einfach die App oder das Spiel Osmo. Ähm, hat, Osmo hat diesen riesen Vorteil. Sie sehen, es hat jetzt halt nicht mehr was mit dem Programmieren zu tun. Sie können das auch mit Tangram was machen. Sie, die Kinder können auch ähm, für Mathematik was verwenden und auch in Deutsch. Dann haben wir eben die Osobots verwendet. Sie sehen, die Osobots ist einfach super. Die kennen die Kinder einfach. Haben wir sozusagen auch ähm, Zeichencodes sozusagen für Programmieren lernen. Und da haben sie dann sehen Sie jetzt nur kurz, dieses ist und Copeto ist auch einfach nur was, das haben wir selber mal mit den Kindern ausprobiert, ist auch schon bereits etwas, das können sie eigentlich auch schon im Kindergartenbereich mhm. einsetzen, einfach. Gut, danke einmal. Ja, herzlichen Dank für die Präsentation. <lacht> Gibt es jetzt Fragen vom Plenum? Okay. Fragen zu den Materialien, zur Präsentation. Okay, äh, dann würde ich sagen: nur mal danke an, an Sie zwei für die Präsentation und für, die, für den Input. Wir machen jetzt dann um halb weiter mit, äh, mit dem letzten Vortrag für, für diesen Raum. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank, war sehr inspirierend und bis bald hoffentlich. <lacht> Danke. bis Dankeschön. Bald.